Uh da kommt deiner? Motivational message. Congratulations. You succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Punktlandung. Hier kriegt mich niemals. So Genau, ach nee, Beton brauchen wir gar keinen mehr. Äh, Beton brauchen wir noch und keine Platten mehr. So, so rum wird ein Schuh aus diesem Satz. Ah, wieder 40. Ich würde ja gerne sagen, das ist eins der ersten, das wäre gleich. Na gut, ja, versehen wir versehen ja von jedem eins jetzt erstmal. Daher ist es auch gleich dran. Aber wir müssen halt auch die Conveyor-Belts gleich, deswegen packen wir hier gleich auch noch ein paar drauf. Wenn wir das schon da haben, nutzen wir es auch gleich aus. Ja, wir machen aus dem Draht dann auch noch ein paar Kabel. Wir müssen hier gut verkabelt sein dann mal gucken muss, ob der Strom überhaupt ausreicht. Das heißt dann im Umkehrschluss wieder, wir brauchen noch mehr, noch mehr Beton, weil die ähm, Strommassen kosten Beton. Ja, warte mal, wir nehmen dich gleich mit. Äh, aufheben. Danke. Ach, was soll's? Ich bin eh äh, gerade hier. Warum dann nicht gleich äh, den Miner aufbauen? Äh. Ja. No power. Fight the power. Na, ja, also fällt uns hier Kupferdraht. Ja, wir brauchen auch Draht dafür, sehr gut. Dann machen wir hier natürlich noch einiges mehr an Draht. Da keine Probleme kriegen. Also, wie wir hier noch ein bisschen Beton machen, so viel wir können. So. Und dann ist halt die Frage, wo wir wie mit Zwischenlagern arbeiten und wo nicht. Also, ich habe eigentlich immer gern gut Splitter haben wir jetzt auch keine, von daher müssen wir zu Zwischenlager bauen. Ähm, das sollten wir eigentlich schon gleich machen: ähm, Organisation, Lagercontainer. Das kostet ja, der kostet nichts. Der kostet nichts, wird er gebaut. Ja, äh, ja genau. So, Dankeschön. So. Schön auf einer Linie. Ich hoffe es ist nicht zu steil. Komm, wir packen hier gleich das rein. So. Wir packen hier die zwei gleich dran. So, schon ein bisschen unglücklich, dass wir jetzt hier schon gleich. Genau, also wir haben hier Strom und da Strom und wir holen uns hier noch einen Strommasten. Dann können wir die nämlich jetzt wegmachen. Weg, weg. Hier, dahin und hier, dahin. Sehr. Denn als nächstes brauchen wir nämlich hier von euch. Ups, und du noch mit. Mit, habe ich gesagt. Mitkomme, habe ich gesagt. Erstmal Platz schaffen. Äh, Panzer ablegen. Blumen ablegen. Einen Miner auf jeden Fall mal noch ablegen. Alle Miner abgelegt, auch nicht schlecht. Brauchen erstmal sowieso bloß diesen einen... Für unser derzeitiges Bauvorhaben. So, dip, dip, dip, dip. so machen wir das. So, und Strom kriegt er auch gleich. Effecto Mundo. Ja, jetzt natürlich falsch eingestellt. Wenn man natürlich jetzt so ein Da kommt, da wird produziert, es produziert, automatisiert, der produziert jetzt halt schon gleich direkt und der hier füllt nur in das Lager ein, ist aber erstmal nicht schlecht. Genau, dann können wir uns das erstmal anstauen hier, weil der überproduziert wird, den halt hier schon bräuchten wir eigentlich jetzt schon einen Splitter, der dann gleich auf den hier mit Splittert, weil der hier haut äh, 60 pro Minute raus, sehen wir hier oben. Und er hier braucht nur No Power. Ja, Stromnetz überlastet. Aber hier, wie wir sehen, wie wir sehen, sehen wir, dass wir hier nämlich schon einen zweiten haben. So, keine Förderbänder, Strom wollen wir. Wir hängen den hier mit ran und schalten den auch mit ein und den auch noch mal füttern und schon hat er immer noch keine Power, weil er nämlich nicht angeschlossen ist. <lacht> Vielleicht könnte auch das des Rätsels Lösung sein. Vielleicht müssen wir ihn ans Stromnetz anschließen. Perfekt, genau, und er verbraucht 30 pro Minute, genau, wir waren hier stehen geblieben, 60, 30, Rechnung, kriegt jeder selber hin, das heißt, wir könnten theoretisch ihn hier auch noch befeuern. Ist aber alles sowieso erstmal nur vorläufig, wird alles sowieso mit der Zeit noch geupdatet, weggepackt, neu gebaut, hier und da, dubridub. Äh, was wir jetzt als nächstes brauchen ist hier noch einen Strommasten, damit wir diesen Strom hier lang weiterleiten können und da hochbringen. Na komm, wo wo, wo, wo klemmt's, klemmt's, wo klemmt's? Klemmt's entfernungstechnisch, klemmt's. Alter, job, danke. Äh, den einen Miner müssen wir noch holen. Wir haben noch einige Eisenplatten, wir gucken aber hier kurz, ob wir noch ein paar mehr packen, weil ich will dann gleich noch eine Leitung hier runterziehen. So, Delle. Ähm Kiste, Kiste. So. Hm. Mhm. Wir bauen hier unten genau da oben irgendwo. Kupfer. Genau da, genau hier, das heißt genau hier ungefähr, bauen wir unsere Organisationsbox auf. Mit Blickrichtung hier so, da so, hin. Also macht euch noch keine Gedanken, dass es hier alles so ein bisschen kreuz und quer gerade steht. Das ist alles nur vorläufig bisher. Wird alles noch hübsch und schön und organisiert und voll betoniert. Das kriegen wir alles hin. Ach stimmt, hier oben stehen ja auch noch welche. Hätte ich hier gar nicht den von unten abbauen brauchen. So. Weil ich nämlich jetzt genau für den hier keinen Platz mehr habe. Das heißt, wir schmeißen hier die Blümsche raus. Was hat er hier zurückgelassen? Ja, das packen wir gleich drauf. Können wir gleich dann in die Kiste packen. Gar kein Thema. Hm. Produktion meiner MK2. So. Vielleicht ein bisschen in die Richtung. Hier, hier. Sieht gut aus. Ja, die Dry, wie nimm die Dry? Zu teuer. Eisenstangen benötigt. Dankeschön. Vielen Dank. Sehr freundlich von dir, Spiel. Er darf trotzdem schon mal anfangen, hier zu produzieren. Eisenstangen. Au, oh, nicht auch. Oh. Sehr gut, nicht auch. Oh. Ich bin ein Fan von nicht au. Denn au tut weh. Oh, können wir heftig viele Eisenstangen bauen. Äh, ja, was mache ich denn hier? Ja, genau. Okay, wir hauen hier die, die Produktion hier noch wieder an. So, das Blatt schaffen. Hier raus. ist nämlich schon voll gelaufen, hat überhaupt nichts mehr gemacht. Unsere nächsten Probleme werden dann sein, wir machen den auch mal noch hier angepinnt. So. Sind Stangen ohne Ende und Platten ohne Ende. Machen jetzt mal 50 Eisenstangen, kommen. ja, danke, und den Rest für die Metallplatten. So, und dann können wir unsere Conveyor belts wir bauen den einfach jetzt von unten nach oben, So, Näckel, da gab's. Nee, da gab es keine Baurichtung. Ja, gab es keine Baurichtung. So. Nehmen wir mit hoch. Wir bauen ihn hier lang, da lang, dort lang. Nee, Spaß. Wir bauen ihn direkt der Weg nach oben. Kürzester Weg. Wobei man könnte ja den den Weg auch als Lager benutzen. Denkt mal drüber nach. Gar keine schlechte Idee. Ja, gucken, dass wir es ungefähr so ein bisschen grad kriegen. Perfekt und hier noch hoch. Ah, das ist ein bisschen schräg hier. Okay. Geht, geht. Gut sparen. Tch, die Einser sind auch so langsam. Man kann man gegen andere. Oh, guck mal, oh, wie schön ich denn hier in den Felsen reingesetzt habe. Das ist eine technische Meisterleistung. Ha, diese Leichtigkeit, mit der dieser Typ springt hier auf dem Planeten, durch die geringe Schwerkraft scheinbar, die finde ich der Wahnsinn. Alles nehmen. Ja. Genau, letztes Mal haben wir hier die Produktionsstätte für das Kupferzeug hier aufgebaut. Werden wir vielleicht wieder genauso handhaben. Vorerst irgendwann ziehen wir das alles auseinander und rum und um. Vielleicht machen wir es auch da oben. ziehe ich das eigentlich hier runter und mache das nicht einfach gleich da oben. Ich glaube, da oben ist richtig viel Platz. Und zwar schöner ebener Platz. Lass mich das mal analysieren. Ja, ja. Oh, nicht so verkehrt. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt hier oben die Kupferanlage zu bauen. Ich denke mal drüber nach. Sehr lagern. Was jetzt mal hier unten noch ein? Können wir jederzeit umbauen. So, hier steht auch schon wieder still. Genug Kupfer gebadet? Nee, noch nicht, aber bald. Äh, ja, alles voll. Mein nächster Plan ist jetzt mal hier alles einzubetonieren und was wäre da am nützlichsten dafür? Beton. Also gehen wir doch einfach mal hin und machen ein bisschen Beton. Wir machen das jetzt aber gleich automatisiert, denn ich weiß, dass ich noch sehr viel Beton brauchen werde. Was fehlt uns hier? Noch zwei verstärkte Eisenplatten. Ah, okay, stimmt. Ich habe ja noch gar keinen Konstruktor. Ich habe ja bis nur Schmelzen. Und ich glaube, der Beton wird nicht geschmolzen. Das können wir aber ganz leicht nachprüfen, indem wir es hier nachprüfen. Äh, Rezept, genau. Schmelzen nicht, der wird produziert. Das heißt, wir produzieren verstärkte Eisenplatten. Was brauchen wir dafür? Schrauben. Gar kein Thema. Kein Platz im Inventar. Das ist aber ein Thema, um das ich mir Gedanken machen sollte. Zack. Alles weg. Oben her. Und als nächstes dann so ein Eisenerzlager. versteckte Eisenplatten. Okay. Ja, wir können schon vier machen. Luxus. Bling, bling, bling, bling. Schmeiß die Fufis durch den Club. Schmeißt die äh, versteckten Eisenplatten durch den Club und schrei. Uh, uh. Okay. Also ist alles ziemlich aufeinandergesetzt. gesetzt. Grad. Ist aber gerade so ein bisschen meiner halt geschuldet, gerade lange Wege zu machen. Wegen dem Ressourcen, wegen der Ressourcenknappheit. Ah ja, hier. Hängt es natürlich mal wieder an den Eisenplatten. Eisenplatten, nix Eisenplatten. Dann erstmal hier. Schalter ist auch schon wieder voll. Und hier ist auch schon wieder voll. Oh, Mann. ganz dringend packen jetzt hier mal gräser rein wir packen hier mal genau das zeug hier alles rein brauchen wir jetzt erstmal nicht hm, sonst noch unnützes zeug nein Na komm. Das reicht schon wieder für ein paar... Für ein paar Meter Förderband. So. Du machst Beton und zwar viel Beton. Massenweise viel Beton. So. Kriegst du ja auch den restlichen Beton noch? Zugeliefert. Du herrscht jetzt halt auch immer nach 100 auf, aber das ist erstmal egal. Genau wie haben hier den Zwischenspeicher. Wir haben hier den Zwischenspeicher und da aber noch kein Schmelzofen dahinter. Den sollten wir jetzt mal noch dringend ähm, einbauen. Ja. Kupfer perfekt. Gut, gut. Wird überall ordentlich produziert. Gut, du hast auch noch genug zu tun. Dann können wir jetzt mal so langsam hier die nächste. Was macht denn der Meilenstein? Genau, der Weltraumlift, die Biomasse und Biomassebrenner. Und mit dem Weltraumlift gehen wir dann die Tiers nach oben. Diese einzelnen hier oben, die Stufen. Genau, und Phase. Genau. Jetzt haben wir noch nichts Neues getan. Ja, aber was wir zuerst machen wollten, war nämlich hier erstmal. Betonieren, ordentlich betonieren. Und ich glaube, wir können auch schon... Ne, wir können noch keine Betonböden bauen. Das ist natürlich doof. Dann können wir auch noch nicht betonieren. Das heißt, wir müssen hier noch weiter voranschreiten, bevor wir die Betonböden bauen können. Also konzentrieren wir uns jetzt erstmal hier drauf. Das heißt, wir stellen kurz die 100 Draht her. Das Beton wird ja jetzt automatisiert hergestellt, das heißt, das läuft jetzt hier im Hintergrund automatisch ab. Wobei ich da noch kurz zwei Container bauen werde und das kann ich auch schon perfekt. Dann machen wir das doch einfach. Und ja. Ich konzentriere mich die ganze Zeit das Teil irgendwie hinsetzen zu können und unten <lacht> blinkelt die Alarmglocke, dass es eigentlich viel zu teuer ist. So. Ne, komm, komm, komm, komm. Wenn ich da jetzt gerade schon dabei bin, haue ich gleich alles raus. Es geht. Genau, also, wir können jetzt hier die Waren einlagern. Ja, hier wird ordentlich produziert. E-Mail. Uiuiuiui. Äh. Ui, ui, ui. Ah, hier Eingang. Stromkreiswarnung. Sicherung ist durchgebrannt. Achte darauf, deine Stromkreise hin und wieder zu überprüfen, falls es nicht genug Energie gibt. Kurzschuss und... Okay. Das heißt, ich verbrauche jetzt zu viel Strom oder was? Ja, hier ist mir ist die Energie ausgegangen. Ah, Energieprobleme. So, hier wieder zurück. Hier rein. Das heißt, ich muss hier mehr... Ja, du laufst, du läufst noch ein bisschen, aber da ist bei dir auch Feierabend. Ich habe die Blättersammleife nachlässigt. So schnell geht es. Mal kurze Zeit, keine Blätter gesammelt. Mit anderen Stromquellen wird es dann wesentlich besser. Also letztes Mal habe ich dann auch schon Kohlestrom. Das ist dann wesentlich entspannter, denn der läuft dann von ganz allein. Wenn man dann mal die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, die auch nicht ohne sind mittlerweile. Die sind fies am Anfang, was ich noch nicht richtig zur Wehr setzen kann. wir aber auch später noch fies, <lacht> was ich ein bisschen zur Wehr setzen kann. Uh, Höhle. Vielleicht sollte ich da nicht reingehen, aber ich hole mir die Pilze hier. alles aufsammeln was man findet, auch das, äh, bringt alles was. So, hier, du kriegst jetzt ja nämlich auch noch Nachschub hier, also wie du auch nochmal Nachschub kriegst, perfekt, und vielleicht sollten wir den Strom auch wieder anschalten, dann läuft auch alles wieder. Perfekto. Wir produzieren hier von Hand, nebenher wieder weiter. Wir brauchen noch Platten, das heißt wir holen uns hier mal die Waren, wobei das jetzt noch nicht so viele sind, da die Produktion jetzt eine Weile angehalten war, aber sollten schon... Ja, das reicht auf alle Fälle, zumindest mal für die Platten. Ein paar mehr machen wir jetzt mal noch, für die Eisenstangen reicht sowieso nicht mir jetzt bis hierher verfolgt oder was ist schon wieder ist der tut es gefallen dir meine Gebäude nicht ein Problem mit meinen Gebäuden das finde ich ja ziemlich unfair von ihm einfach so über meine Gebäude herzuziehen weil die jetzt im Weg stehen. Das kann es ja mal nicht sein. Oh ja, hier ähm, Kupfer können wir ins Kupferzwischenlager packen, wobei der ja auch unterbelastet ist. Äh, genau, da wird nämlich hier auch mehr eingelagert, wie dann verbraucht wird. Was aber nicht schlimm ist, denn irgendwann können wir auch mehr verbrauchen, wie wir produzieren. Das heißt Bringt sich alles irgendwie irgendwann wieder irgendwo ein. Ja, haben wir haben auch schon wieder 43. Vielleicht kommen wir jetzt annähernd mal ran, weil wir zwischendrin auch mal Kupfer uns konzentrieren könnten. Genau, hier Draht. Bauer schon fast zusammen. Wir produzieren aber gleich mal mehr Draht. Draht brauchen wir immer für die ganzen Kabel, die man überall verlegen muss. Ist immer Draht ist immer wichtig. Ich mache jetzt mal 150, dann machen wir noch ein bisschen. Machen wir 200. gerade so gut auf dem Knopf. Die läuft gerade so gut wie am Schnürchen am Drahtschnürchen. So. Hier haben wir hier mal noch ein paar Käbelsche. Genau. So, was können wir denn jetzt hier? Oh ja, hier der Beton. Er produziert hier fleißig. Ah, hat schon einiges produziert. Also das können wir auf jeden Fall alles abschließen. Jetzt nein, nicht alles. Nämlich die Stangen fehlen noch. Heißt, wir machen noch mal Ausflug hier. Ah, schau wieder, 42, jedes Mal 42, es ist, das ist 42, das ist die Lösung von allem, ihr Sinn des Lebens. Verrückt. Das kann doch kein Zufall sein, ist der Sinn des Lebens die Produktion einer riesengroßen Fabrik und sie ist Zerstörung der Welt dadurch? Oder was will mir der Zufall jetzt dadurch sagen? So, was haben wir denn hier als Wachstums? Uwe unlockt. Building, Space Elevator. Building, Biomass Burner. Uh, da kommt einer. Ui, ui, ui, ui. Motivational Message. Congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Punktlandung. Additional knowledge. The hub terminal has been converted to give access to milestones there to ensure you progress along fix-it approved protocols. Note, future developments should be aimed at constructing the space elevator and as such initiating project assembly. Good luck. Danke, danke. So, Basisaufbau, das ist das, wo wir hin wollen. Hier wollen wir hin. Logistik, genau. Und da wollen wir hin. Und da wollen wir hin. Da wollen wir überall hin. Okay, das kommt dann später. Ja, ja, ja. Chili, aus awesome, dem Schredder. Und Stapelbar, perfekt. Aber erstmal das hier. Das ist unser nächstes Ziel. Und deswegen markieren wir es jetzt auch als unser nächstes Ziel. Und wir machen hier mal ein bisschen Biomasse, weil die nämlich wesentlich länger hält wie die normalen Blätter. Also das letzte Mal fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Habe ich mir auch hier so ein bisschen Biomasseherstellungsprozess herstellungsprozess gebaut. Hier einfach ein Lager und dahinter Biomasse hergestellt und danach nochmal ein Lager. Eigentlich gar nicht so verkehrt. Weil Biomasse wird uns noch ein bisschen begleiten. Also da kommen wir so schnell nicht dran vorbei. Wir müssen nämlich dann erstmal jetzt auf die Biomasse-Generatoren uns einschießen und danach können wir dann irgendwann endlich umswitchen. So, wir brauchen hier 100 Stück von. Ist natürlich auch jetzt schon wieder nicht möglich, das herzustellen in der Masse. Vielleicht sollte ich aber auch, lass uns mal den anderen Milestone, vielleicht sollte man auch erstmal auf den hier gehen, wobei der genauso aussichtslos aussieht. ich hätte eigentlich ja schon erstmal einen Boden, woran man sich dann orientieren kann, wo man dann hier alles ein bisschen geordneter aufstellen kann, das macht schon viel aus. Das macht sehr sehr viel aus. also hier, wir werden diesen Bereich hier dann einnehmen. Hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, überall wird alles meins. Im Grunde ist es alles schon meins. Die Welt weiß es nur noch nicht, dass sie mir gehört. Aber es wird sie schon noch früh genug erfahren. die Eisenplatten, Eisenplatten, Eisenplatten, Eisenplatten. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie schon ein bisschen die Automatisierung ausbauen sollte und hier noch ein Lager dazwischen oder hier abzwacken. Hier vielleicht noch No Power. Vielleicht sollten wir dir einfach mal noch Strom geben, dass du auch was produzieren kannst. Wäre vielleicht auch gar keine schlechte Idee. Denn das ist gerade so ein bisschen der Knackpunkt, die Eisenbahn. sollten wir auch schon eine zweite Strecke aufbauen für die Eisenbahn. Brauchen wir sowieso früher oder später. Dann wird alles ein bisschen schneller gehen, anstatt hier rumzustehen und ja, du schon wieder. So, Nacht, dann Nachthimmel. Alles nehmen. Nichts wiederhergeben. Auch hier nehmen wir uns alles raus. Alles meins, alles meins. Meins. Okay, hier war auch 100. Das heißt, wir brauchen nur noch hier 200. Und da dürften dann hier drin sein, wenn der nichts mehr schafft. Der Faulpelz. Okay. Der produziert schneller, wie der hier Nachschub liefern kann. Ja, eindeutig. Okay. Geht uns der Saft aus? Wer, wer hat gestreikt? Wer streikt hier? Streikst du auch? Du streikst auch. Perfekt, da sind wir wieder im Business, back to the business. Hm, wie sieht's denn aus? Okay, jetzt einmal nachfüllen haben wir da noch. Das heißt, wir gehen auf Blättersuche. ein kleiner Blätterausflug in die Richtung, aber noch nicht so oft, da müsste noch einiges rumstehen. Da knurrt mich schon wieder was an, aber ich renne hier einfach mal. Okay, war keine gute Idee, einfach rennen. Eren mit. Okay, er hat schon aufgegeben. Er gibt schnell auf. Ein sogenannter Versager, der schnell aufgibt. Ja, bei der Herstellung der Biomasse hat man natürlich dieses kleine Problem, den ich gerade abgehandelt, ist ein anderer, na vielleicht ein anderer, hat man dieses kleine Problem, dass man einmal Holz hat und einmal Blätter und das ungefähr zu gleichen Teilen oder auch nicht fehlen wieder Blätter und komm. okay Ein Stein dabei war sein Panzer. Guckt der sich in meine Basis schon wieder so an kommt. Rochen noch hier ist ordentlich was los. Ordentlich was los hier. So. Ähm. Wir kontrollieren den hier mal wieder und uns hier noch ein bisschen Holz raus. raus. Will nicht raus. Das Zeug will nicht raus. Farbe einlagern. Zu einlagern. So. Sehe ich das richtig, dass wir jetzt schon fertig sind? Wir haben hier 100, hier 100 und hier 200. Perfekt. Na dann, rein damit, rein damit, rein damit. Na, hier, Prachter starten. Jetzt startet dieses Teil hier. You have unlocked several structures aimed to provide the first needed to build basic factory infrastructure and improved overview. Building these will provide a grid for more advanced organizing and sectioning of your factory. Tschüss, bis gleich. Ja. Und es ist wirklich möglich heutzutage auch schon so eine Rakete starten zu lassen, ohne dass irgendjemand drin sitzt. SpaceX hat es bewiesen, dass das alles voll automatisiert funktionieren kann. Hallo. Was machst du hier? Hier raus. Hier raus. Kriegst du hier Nachschub? Ich habe keinen Nachschub. Aber er hat Nachschub. So. Und da das ja schneller produziert, wie er produziert. Das ist gar kein Thema, denn das baut sich dann viel schneller wieder auf. So läuft die Geschichte. So, Milestone. So. Nächste Milestone ausgewählt. Wissen wir in welche Richtung es geht. Hier mal wieder ein bisschen Biomasse. massiere, Biomasse Das Gefühl, mein Flugzeug kommt wieder. Ja, da kommt's. Wow, was für ein Topspeed, Speed. Hey. Und voll abgebremst. Landung haben wir vorhin schon gesehen. Kennen wir schon. Wir haben jetzt keine Zeit für so einen Quatsch. Milestone Exchange concluded. Fix it so, dann legen wir doch mal los. Fundament. Okay, egal wie dick, kostet immer gleich viel. Ja. Gut, das ist dann wohl ein bisschen zu dick. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Genau, hier legen wir unser Raster fest, wie das dann hier alles ablaufen soll und bauen uns dann hier einmal diesen schönen Stein dann in der Mitte, im Rand der Fabrik, wird wunderbar aussehen, und dann hier überall vorbei, das wird ein Traum. Okay, die halten erstmal noch sehr lange. Ich sehe schon, Also das letzte Mal hatte ich da wesentlich mehr Stress mit. So, dann halten wir uns ja wieder dran hier. Nicht genügend Platz im Inventar. Wir laden hier mal ein bisschen Bio-Maße ab. Und produzieren hier mal weiter. Später wird es richtig cool, wenn man dann hier alles aufeinander abstimmen kann und so, wenn man so die ganzen Zahnräder ineinander greifen, dass hier Barren und Eisenplatten und Stangen und Schrauben aus den Stangen wieder und gleichzeitig aber auch noch Stangen für andere Sachen und Eisenplatten für verstärkte Eisenplatten, aber auch gleichzeitig Eisenplatten. Alles aufeinander abgestimmt sein muss, dass von allem immer genug da ist, dass man sich jederzeit hier ein bisschen bedienen kann. Ja, also das, das wird dann richtig cool. So, wir brauchen jede Menge von diesen Barren. Genau, wir holen uns hier wieder, halt hier wieder, einfach die hier raus und packen sie einfach hier wieder rein. Das so, hat ja auch wieder was zu tun. Und auch dem hier müssen wir hier immer mal wieder ein bisschen... Okay, ja gut, so oft leider nicht. Denn das produziert sehr mäßig. Aber hier können wir jetzt auf jeden Fall mal unsere... Platten fertig machen, die sind jetzt auch fertig, das heißt wir machen die Eisenstangen als nächstes fertig. Dann noch die jede Draht. Draht, Draht, Draht. Da können wir dann auch mal auf unsere Reserven von dem Kupfer zugreifen. Ah, wir haben schon. Wobei wir es nicht mal brauchen. Doch 300. Das heißt, ich hole mir schon mal ein bisschen was. Aber nicht allzu viel. Wie war das? Nee, ich will das nicht splitten. Ich will dich nicht splitten. Du kommst auch da rein. Ähm genau, so. Mit SHIFT kann man hier dann, okay. Ja, das reicht. Dann können wir noch einmal abschicken und damit dann das Ende der heutigen Session einleiten. So, ja, 150 noch. Haben wir gleich geschafft. Der Autosave kommt auch eingeschneit. Schießen wir hier nochmal unseren Frachter ab, dass der uns hier noch neue Baupläne holt. Und ja, geschafft, Guard. Zack, zack, zack. Und drauf gedrückt. Und noch schönes Weihnachtsmotiv. Mal gucken, ob sie es noch ersetzen dann. We encourage you to consider more verticality when it comes to factory logistics to streamline short-range transportation. So, ja. Äh, ja, vielleicht hätte ich vorher mal gucken sollen, ob ich überhaupt einen bauen kann. Aber glücklicherweise kann ich das. Wir bauen dich hier hin. So, ja, ja. Aha, sieht gut aus. Drei. Wollte passen. Wieso passt es nicht? Weil es zu teuer ist. Okay. Das ist kein Problem. Wir machen das noch schnell. Sonst wird hier nichts mehr weiter produziert. Das muss jetzt noch sein. Ich habe euch zwar versprochen, es ist gleich zu Ende, aber gleich. Ein Moment noch. Gleich habt ihr es geschafft. Sehr, jetzt habt ihr es geschafft. Förderband, halt, falsche Ecke, diese Ecke, tap, und ein Danke läuft. Wenn wir hier noch Splitter reinpacken, können wir einen Splitter bauen, sagt dass ich einen Splitter bauen kann, ich kann einen Splitter bauen, okay, F, ob das reicht, wird ziemlich enge Kiste hier. So, äh, richtig rumdrehen, ganz wichtig. Danke. Ja. So. Right. Ja, die Splitter auf engstem Raum. Das muss manchmal sein, aber wird alles noch besser. So Leute, das war's für heute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.